Hey Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Friends Sachen bei Mufflei Gaming Wir machen direkt da weiter wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben Wir müssen zu Willem, dem Bürgermeister Da ist er, netten Kerl schon ah, Fly, du bist wach Als er dich kommen sieht, scheint Willem ziemlich schockiert zu sein Was so, zur Hölle? Wie geht es dir, alles in Ordnung auf bereits bekannter Weise mustert dich viele von oben bis unten, wie bei einer ersten Untersuchung. Gut, gut, als wir dich und viele uns auf der Insel gefunden haben, war deine Ausrüstung ziemlich beschädigt, so als hättest du einen harten Kampf hinter dir gehabt. Ja, ich habe mir bereits alles erzählt und dennoch fällt es mir schwer, es zu glauben. Wie hast du es geschafft, mein Mädchen zu retten? Ich bin Held, ist doch klar. Es sprechen alle Leute, die davon gehört haben, über die Starkwille, während er durch seinen Bart streicht. Übrigens, die gefallen dir die Reparaturarbeiten an deiner Ausrüstung? Ich habe die besten Experten damit beauftragt. Ich hoffe, sie passt dir. Ich bin im Blick auf deine Ausrüstung und nicht zufrieden. Ist das Silber und XP. Okay. Level 3. Oho. Jetzt werde ich erstmal Schecks erlösen, um die Händler zu bezahlen, äh, die deine Ausrüstung repariert, haben. Ausrüstung repariert haben. Was für Ausbildung, Alter. Ich komme zurück, sobald ich fertig bin. Willem beginnt die Schecks in deinen Händen zu zählen. Willem, Willem, bitte hilf mir, eine Frau kommt, euch zugelaufen. Mein Mann, er hat einen Herzinfarkt. Die Frau ringt mit hochroten Kopf nach Atmen. Nein, keine Sorge, ich schicke jemanden hin. Bitte, wir sehen auf dich, rette ihn. Die Frau ist vor Sorge für dich aufgelöst. Willen scheint ihre letzte Hoffnung zu sein. Immer vielleicht ich muss mich darum kümmern, ich komme später zu dir zurück. Aber die Checks für den kratzlichen Kopf und wirkt etwas bekümmert. Du schickst mir denn vor, dass du die Checks übernimmst und dich ohnehin bei den Händlern bedanken? Ach, du möchtest dich ohnehin bei den Händlern bedanken, die sich um deine Ausrüstung gekümmert haben. Alter, ich liest wie ein Mongo. Nun gut, gib mir Bescheid, Bescheid, sobald du die checks überbracht hast. Es gibt dann noch etwas anderes für dich zu tun. Willem dir die checks und kümmert sich dann um die Frau. Aufsinn, Thomas. Dieses Autoralk erleichtert mir echt eine Menge. Da meine Maus eh schon so gesehen hat ist. Exe Schwert da Hellbaden hier findet ihr alles was ihr braucht wird mit bedacht der waffenhändler bitte lautstark deine waren feil okay als du die anderen waffenhändler auf den waffenhändler zugeht bemerkte dich und die waffe die du mit dir führst aha du hast also finale gerettet junge ja, jungen und viel versprechen und noch viele abenteuer vor dir nicht wahr nicht schlecht der waffenhändler nimmt den Scheck von dir entgegen aber was genau ist draußen passiert, dem Zustand deiner Waffe nach hast du gegen mehr als bloß Wäufer gekämpft, nicht wahr? Thomas' Frage verwehrt dich, denn du fragst dich, ob Fibina wirklich alles erzählt hat. Um der unangenehmen Situation zu entfliegen, verlässt du den Laden so schnell wie möglich. Ja, willkommen, willkommen, du findest hier die neuesten Modelle dieses Jahres verkaufe nun die allerbesten Rüstungen. Hey, komm, hey, du komm doch mal her. Ja, du die dir doch mal diese Western Probier sie an. Oh, sie passt dir perfekt. Der Rüstungshändler schmeichelt dir um die Weste zu verkaufen. Und du ringst mit einem Lächeln ab und erklärst ihm, dass du nur ein für den Bürgermeister legst und bereichst ihn den Scheck. Willem hat dich also hergeschickt. Was der Rüstungshändler nimmt den Scheck und erkennt wer du bist als dein Blick auf deine Rüstung wirft. Mir gefällt dir meine Arbeit, ich habe die ganze Nacht daran gearbeitet. Der Rüstunghändler inspiziert noch einmal die Rüstung, seine, auf seine Augen schreien für eine gewisse Zufriedenheit aus. Übrigens hast du dich deutlich schneller erholt, als ich dachte, dein Rissen und löschen deiner Rüstung nach wohl ziemlich schwer verwundet. Ich bin ein Biest. Ein Monster bin ich, Alter. Ihr kommt, kommt alle her, holt mir dein Cousin. Tränke, wer benötigt, tränke, tränke, die euch am Hand umdrehen heilen. Die Händler für die Heiltränke an den Mann zu bringen. Ah, du bist wach. Die Händlerin scheint dich zu kennen. Auch sie wirkt überrascht, dass du bereits auf dem Bein bist. Entschuldige, fast hätte ich vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Horane, die Geme Händlerin dieser Stadt als du noch in koma gelegen hast habe ich dir ein paar mal in, in der klinik gesehen jeder macht sich sorgen um dich schön zu wissen dass es dir gut geht ich habe gehört du hast eine ganze horde Wölfe erledigt das ist wirklich beeindruckt die händlerin klopft an der klopft ihr auf die schulter und lobt ein helden ta heldenhafte tat während du dich verabschiedet Während du dich danken verabschiedest, bist du überzeugt, dass die Leute hier nicht wissen, was das wirklich auf der Ende passiert ist. Aber warum sollte Fina die Wahrheit verschweigen? Dir fällt ein, dass der Bürgermeister noch einmal mit dir sprechen wollte, also beschließt du ihn, einen Besuch abzustatten. Yo, Peace, Willem. Affle, da bist du ja wieder. Ich habe deine Arbeit hier ebenfalls getan. Meine Arbeit hier ebenfalls getan. Mit dem Kreis mit den Schultern um etwas anspannung zu lösen oh so, erstmal die quest abgeben hm. ach sei du bist immer noch nicht vollständig erholt überanstrenge dich daher nicht ich habe deine und hab, ich habe eine unterkunft für dich organisiert entspanne dich ein freiwillig und genieße den Aufenthalt hier deinen Aufenthalt hier du findest das haus Möbenschrein in der nähe des kürbisfeldes wirst nicht von hier du kannst es nicht verfehlen dir die richtung zum haus Du bleibst eine Weile hier in der Stadt, nicht wahr? Wenn du interessiert bist, habe ich, habe keine Scheu für Aufträge der Natürlich werden sie dich dann Mü mühen entlohnen. Mach dich sofort auf den Weg, finde Bärz und dem butter von dem Butler vom Haus schreit Keine Sorge, ich habe dich, habe bereits alles geregelt. Der Vers du versuchst die Ereignisse in einem Fall bitte zu einem sinnvollen Bild zusammenzufügen. Doch, es gelingt dir nicht. Willem und die anderen Leute wissen offenbar nicht, was wirklich los ist. Je mehr du darüber nachdenkst, desto verwehrter wärst du. Wer ist eigentlich der Mann am Samuel? Wer sind diese Angreifer? Und noch wichtiger, wer ist das geheimnisvolle Mädchen, das plötzlich aus deinen inneren heraus erschienen ist? Du fragst dich, ob du dich mit einem und dem fertig werden kannst. Es ist nicht einfach, alles so schnell zu alles ist viel zu schnell geschehen, als dass du es begreifen konntest. Auf einmal wird dir bewusst, dass du etwas Wichtiges vergessen hast. Fina, sie ist diejenige, die die Antwort kennt. Die muss Samuel kennen und vermutlich auch das geheimnisvolle Mädchen. Du fragst wo Fina zu finden ist. Ich habe Fina ein paar Stunden, vor ein paar Stunden darum gebeten, sich zu denken sich um dein gepäck zu kommen wahrscheinlich findest du im haus mögen schreibt perfekt aber es ist ja bedankst dich bei willem und machst dich auf den weg zum besagten haus oh erstmal schön zu meinem campingplatz hier ja, ich möchte natürlich hotel das tut ein wenig ich ja normal in der stadt guten tag wie kann ich helfen als er dich kommen sieht, schaut Benzel von, von seiner Arbeit auf. Dieser Mann dürfte der Butler des Hauses sein, den Willem erwähnt hat. Du stellst dich... Was war das denn für so ein Geräusch? Schock. Du stellst dich also vor und erklärst mir dass du nach Fiona suchst. Ne, Fina, was ist Fiona? Oh, du bist es. Finas Retter. Ja, Fina hat dein Gepäck, Gepäck vor einigen Stunden hier, hierher gebracht. Zudem hat sie meine Frau beauftragt, einen Kürbiskuchen für dich vorzubereiten. Der Respekt in Ben ist nicht zu überhören. Leider wirst du hier aber nicht finden. Sie meinte, dass sie noch einige zu erledigen hätte und ist dann fortgegangen. Daher weiß ich nicht wirklich, wo sie sich gerade aufhält Okay. leider leid, du solltest den Kürbiskuchen meine Frau wirklich nicht verpassen. Diese Blätterteigkruste versiebt mit Warm Zimt und ruttigem Geschmack und die Wärme geschmeidigen Sch geschmeid oh mein Gott alter was ist das für ein Text, Geschmeidig geschmeidige Konsistenz der reichhaltigen Füllung, die einer Kürbisgeschmacksexplosion gleichkommt. <lacht> Benson hat sich komplett in den Gedanken verloren und beginnt zu sabbern. Oh, entschuldige da kann ich nicht anders wenn es sich den mund ab die Süße hat sich angenehm zurück hält sich angenehm zurück und was den kürbis und den gewürzen die möglichkeit gibt sich zu entfalten während die füllung aber trotzdem genug saftigen kontrast zu der wertigen kostet Kuss... oh mein gott er sieht mir echt wie der kürbiskuchen schmeckt das könnte ich sein alter du lachst auf und versichert ihm das es die das ist nichts ausmacht tatsächlich freust du dich sehr darauf legendäre kuchen endlich selbst zu probieren du wirst jedoch eine weile warten müssen der kürbiskuchen ist noch nicht fertig soll ich ein paar kürbische erden und meine frau bringen das zuerst muss ich meine arbeit hier erledigen ich hoffe du hast ein wenig geduld wenn schnappt sich das Putz putzzeug und mach sich wieder an arbeit Benzen scheint noch eine Menge Arbeit zu haben. Es ist ja auch ein wenig peinlich, dass er dich einen Aufwand für, nur für dich macht. Darum stellst vor dir vor, ein paar Kürbis, dass du ein paar Kürbisse ernst und zu deiner Frau bringst. Also gut, meine Frau Olivia findest du dort drüben. Bitte sammeln ein paar Kürbisse auf den Feld und bring sie zu dir. nickt ein Zeichen des Dankes. Juhu, wir dürfen endlich was machen. Ups. auf zu den Kürbissen. Hallo, hört doch nicht so. So, ich ja, habe diesen Kürbisse gesammelt. Auf zu Olivia. stellt sich olivia vor um Ups, ihr die kürbisse die gesammelt die ah, sorry okay äh. oh vielen dank unser werter gast es ist also schon es ist also schon hier die kommt das benson unser gast darum bitte die körbisse zu ernten ich habe mit ihm wohl nachher ein wörtchen zu reden olivia drückt ihren dank aus und nimmt die körbisse entgegen der arme ey. Du erklärst Olivia, dass du die Hilfe von dir aus angeboten hast und dass du es kaum abwarten kannst, den Kuchen zu kosten. Hahaha, ha, ha, ich verstehe, wie höflich und warmherzig du doch bist. Um ehrlich zu sein, mein Gatte wird alles tun, um einen Kürbiskuchen zu bekommen. <lacht> Aber lass ihn nicht wissen, dass ich dir das verraten habe. Ich beginne sofort mit der Schu Zubereitung des Kürbiskuchen. Hab bitte ein wenig Geduld, es dauert nicht so lange. Ich war auch mal eine Abenteurerin, so wie du. Doch dann habe ich meinen Garten in Benson getroffen. Oliver schließt ihre Augen von Lucken in den schönen Erinnerungen ihrer Vergangenheit. Du wartest und wartest, doch Oliver scheint noch immer die Erinnerung zu, zu... Was ist das für ein Wort? Ich, ja ich kenne das Wort nicht mal, Alter. Dir bleibt nichts anderes übrig, als dir aus den Ga Gedanken zu reißen und zu fragen, ob du noch irgendwo helfen kannst, bis der Kuchen fertig ist. Nun, da du es uns schon ansprichst, es gibt tatsächlich etwas, wo du deine Hilfe, wo ich deine Hilfe brauchen könnte. Weißt du, diese Pummelvögel stehen ständig meine Kürbisse, wo ich dafür Könntest du bitte die Pummelvögel vertreiben, wenn sie, wenn das so weitergeht, essen sie irgendwann alle Kürbisse weg. Es ist kaum zu dass die pummelvögel sie ein bereiten. Du versicherst Olivia, dass sie auf dich zählen kann. Da du ohnehin ganz schön lange im Bett gelegen hast. Scheint dieses eine gute Gelegenheit, um die Mühe noch wieder ins zu bringen, Kurzerhand machst du dich auf den Weg zu den Kürbisfeldern. Ach, wie nett von dir. Kümmere dich einfach um die Pummelvögel. Wenn du zurückkehrst, warte ein wärme Kuchen auf dich. Olivia beginnt damit die Kürbis zu Я это... А, да, Так, не Oh, ich hab ja auch U-Stamm. Nicht schlecht. Aber oh, ich treff die Taschen wieder nicht, Ich bin geistesbehindert. <lacht> ah gut, der, der geht automatisch in nächsten Proben an. Oh ne, ich wollte die dann Okay, dann ich die Spider-Man-Wolf. sag jetzt nicht, da lässt noch einer rein. wollte mich verarschen. mein Gott, ich bin richtig schaden. Ey, kommen kommen ja immer wieder, Mann. Bleib weg, bleib weg, ich oh, danke Dankeschön. So, aufs Olivia. Der arme Vögel im Morgen, Alter. Ach, leider bist ja wieder. Vielen Dank. Olivia macht einen Schritt auf dich und wischt wisch, wisch die Feder von deiner Kleidung. Ich hoffe, du bist hungrig. Mein Kuchen ist noch fertig. Komm doch her und versuch ein Stück. Olivia, Olivia deutet dir, ihr in die Küche zu folgen und holt einen heißen Körbstoff aus dem Ofen. Der Duft des Kuchen wollte sich in den ganzen Raum der gesamten Küche aus. Und bringt einen mann zum Knurren. und Knurren. Dir wird auf einmal bewusst, dass du nichts gegessen hast, an dem du aufgewacht bist. auf sei, probier doch mal. Schmeckt das? schmeckt ja, schmeckt Hol dir ja schnell ein Stück vom Kuchen ab und serviert es dir. Gar nicht so einfach, vor solch einen großartigen Wirbelskuchen zu warten. Was? Äh, bis er nicht mehr so heiß Ach Achso, ich sollte mal zu so Ende lesen, bevor ich überlege, was ich da laber. war. Sobald er kühl genug ist, nimmst du einen großen Bissen. Mmh. Einfach sensationell. Kein Zweifel die leckerste Kuchen, den du je gegessen hast. <lacht> ich habe wohl nichts zu viel versprochen. Pass aber auf, dass du dich nicht verstummst, als, ich, als ich die die wie der du den Kuchen genießt kann die sich ein stolzes Lächeln nicht verkneifen. Obwohl du Olivias Kuchen wirklich genießt, fällt dir plötzlich wieder ein, dass du immer noch Fina finden musst. Dann beginnst du dir Sorgen um sie zu machen. Oh, also stehe ich auf sie oder was? Da fragst du Olivia, ob sie vielleicht weiß, wo Fina steckt. Sie hat mich gebeten, einen Kürbiskuchen für dich zuzubereiten und sie hat mich auch gefragt, ob ich jemanden kenne, der sich mit Magie auskennt. Olivia kratzt sich an Kind, während sie versucht, sich an die Detail zu erinnern. Also ich, also habe ich Fina vom Rast, Rast, Rasthof erzählt, wo eine Menge Abenteuer vorbeikommen, um kurz zu, um kurz zu verweilen. Man also sagt, dass eine magiebegabte Mondpriesterin sich dort für ein paar Tage auffällt. Fina hat sich also sofort auf den Weg gemacht, als sie das gehört hat. Während du Olivia zuhörst, bekommst du das Gefühl, dass dir diese Mondpriesterin vielleicht helfen kann. Also gibst du Olivia Bescheid, dass du nicht ebenfalls auf dem Weg zum Rasthof... Hätte was klinget da? Ja, dass du auch auf dem Weg zum Rasthof machst, um nach Fina und der Mondpizzerem zu sehen. Ich verstehe nun, es ist immer gut für junge Reisende, Reisende neue Leute kennenzulernen. Warte, ich gebe dir einen weiteren Kuchen für den Weg mit. Olivia packt einen Kuchen für dich. Ein. Aber du musst natürlich erst den Kuchen in deiner Hand fertig essen. Mit einem fröhlichen Lächeln bereichst du den eingepackten Kuchen. Wenn du alleine reist, brauchst du Hilfe deiner Freunde. Bring der Mondpieter den Kuchen mit. Niemand kann diesen Kuchen bestätigen. Ich bin sicher, er wird dir nützlich sein. Okay. Und während ich dahin laufe, versuche ich mein Trinken im Dunkeln. Ich fühle mich wie so ein blinder, Alter. So, da ist das. Ich mute mich da mal ganz kurz. Während du herankommst erkennst du ein junges Mädchen, lol das ist ein Mädchen, ähm, das von drei Männern umzingelt ist, oh nevermind, also bei zu dich, bei zu dich, Ein Beobachter zu fragen, was hier geschieht. Die du, sind reiche Menge da drüben, das sind Rüpel aus der Gegend, die denken, ihre Väter gehört die halbe Welt diese mondpriesterin steckt in einen echten schwierigkeiten berichtet dennis für ein ort ansässiger bürger die mit einem kopf schütteln so, so voll fähig gelesen die mondpriesterin heißt nujana luna ja eine friedliche freundliche elbe die sich gut in heimagie versteht in nur wenigen tagen hat sie Viele von uns geholfen sie hat mir auch geholfen eine Fieberblase los zu werden Selbst starken gehen zu weit wir müssen eigentlich was um der Mondpieze zu helfen denn es starten den plant an aber er kann nichts gegen sie ausrichten das Mädchen ist also die Mond du musst helf ihr ja, helfen okay. helfen ihr besser lass ihn Ruhe. Ahaha, Schätzchen, lass uns mal auf einen gemeinsamen Tee gehen. Ein weiterer Junge, junger Rüpel nähert sich der Elb mit dem Elbenmädchen. Wir werden viel Spaß miteinander haben, keine Romantik, einfach eine Freundschaft. Ein dritter Mann, scheinbar aus, einer, scheinbar aus reicher Familie, lässt ein bösartiges, perverses Be okay. <lacht> Grenzen aufblitzen. Nein, lass mich in Ruhe, bleib mir von Leib. Die Mondpriesterin weicht einige Schritte zurück, die scheint ziemlich Angst zu haben. Du machst einen großen Schritt nach vorne und stellst dich zwischen die Priesterin und den, und die Rüpel. Aber sie scheiden vor dir nicht so eindeutig beeindruckt zu sein. Wer zur Hölle bist du denn, du Hexensohn? <lacht> du Hexensohn, hau ab. Der lästige junge Mann brüllt dich mit unverschämter Arroganz an. <lacht> Was meine Mutter, <Modde>, Alter? <lacht> Was erlernt erlernt? Oh, ich habe neues Skill. Ah, hört doch, hör auf. Ah, er ist der Auto? Er, hört auf damit. Lu Lunaia wird durch die Situation immer mehr beunruhigt Keine Sorge, wir wollen nur Freundschaften Du kannst uns doch auch nicht, abwe sind doch nicht so abweisen. Was hast du da in deiner Hand? Lass mich mal, lass mich sehen der junge Rüttel reißt der Mondpieserin einen kleinen Kräuterbeutel aus der Hand. Hey, gibt das wieder her? Während Lunaya versucht, den Beutel zurückzubekommen, fällt ihr auf den Boden. Mein Gott, Alter, warum muss ich hier so viel lesen? Du hilfst Lunaya, ihre Kräuterbeutel zurückzuerlangen und forderst die Idioten auf, sich zu verziehen. Seht nur, wir haben hier einen Helden, die machen ich mache aus deinem gesicht mit einer ich mache aus deinem gesicht mit einem münzen gleich muss ach mit meinen münzen gleich muss hast du mich verstanden was dich sofort erscheint als hätte sein auf als hätte dein auftrag die halbstachen vor unsicher provozierten warten sie ab was du tust und du hältst den kürbiskuchen in deiner hand um und merkst dass es Zeit wird ihn einzusetzen <lacht> oh, jetzt habe ich den schönen kuchen in die fresse geworfen vielen dank ich hoffe du kannst mich für deine hilfe irgendwie erkenntlich zeigen. ich kann mich für, dein kann mich für deine hilfe irgendwie erkenntlich zeigen als sie sieht wie der rüber sich zurückziehen soll läuft naja ihr name fickt mein kopf ey. du wirst einen blick auf den korbis am boden und erklärst du ja, dass er eigentlich als geschenk für sie gedacht war aber nun ist alles im eimer es tut dir sehr leid keine sorge das ist wirklich kein problem du hast mich gerade gerettet lunaja naja be dachtet ebenfalls Input, schmückt den Kuchen auf Boden und regt sich ein Lächeln ab. Ach. Ich dachte, alle Menschen wären freundlich. Ich hätte nie erwartet, dass so etwas passieren würde. Lunaya ist richtig enttäuscht. Hoffentlich hat sie, sie hat sie diese situation nicht zu so sehr verletzt. Was vom Glück gibt es auch viele anständige Leute, so wie dich. Du hast dich gegen das Mobbing gestellt. Das war sehr mutig. Lunaya nickt mit dem Kopf und lächelt dich an. Oh, Juliana steht doch nicht. Ach ja, du hast gesagt, der Kürbiskuchen war ein Geschenk für mich, aber weshalb kann ich irgendwie etwas für dich tun? Du stellst dich vor und fragst du Jana, ob Fina die Tochter des Bürgermeisters hier ist und erklärst dir, das, dass du bereits eine Weile nach Fila suchst sie aber nicht zu finden kann der kriegt ja Atemnot. ich vermute du bist derjenige der Fina auf dieser insel gerettet hat offenbar hat die war nun schon von dir gehört sie sieht dich mit ernster miene an du erzählst nun was auf der insel tatsächlich passiert ist und bombardierst sie mit fragen was geht hier vor sich wie ist es möglich dass ein geheimnisvolles mädchen plötzlich aus dem deinem inneren heraus erschienen ist und wer sind diese angreifer Hm, ich fühle eine art magische energie in dir Sie ist allerdings sehr schwach ich muss, ich muss ein beschwörungsritual durchführen um die zu offenbaren erklärt luna ja werden sie die sie ihre hände vor dein gesicht hält und die magische energie in dir spürt. Ich brauche allerdings noch einige Materialien, um das Ritual durchzuführen, vielleicht Könntest du bitte in den Wald im Außen gehen und Wirbelkraut in der Zwischenzeit werde ich... Da fehlt doch eine wieder Übersetzung. In der Zwischenzeit werde ich mich um den Zauberspruch vorbereiten. Das darf ich wieder. Okay, hey, das war's dann mit der heutigen Folge. Bzw. mit der ersten Folge von heute. Um 17 Uhr gibt es eine weitere Folge. Und da werden wir dann das schöne Kraut suchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mich gerne abonnieren, ein Like da lassen. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.